man Also so ausreicht weiter, ne? Ey, war du natürlich dann nebenbauen lassen, Okay, machen wir die Situation das erst. Ist bestimmt schon besser. Auch alle elfen ne? Ja. Na warte mal, 11 Dollar kann ich kontern, ne? ne? Also ich kann ihn so volle Möhre da reinschicken. So, wieder hochgehalt. So, wenn ich die erledige, schnell genug, dann schon mal okay so sie wird schon sofort hier lernen wie ist er auf einmal so stark jetzt gehe ich hier rein hat mal Hast du ihn erledigen kannst du ihn aber dann bist du tot im nächsten Zug. Warten. Wer ist nämlich hier reingegangen, ne? So, machen wir. So, warte mal, du bist halt auch, schon auch so schaffen, ne? bis ah, du bist echt langsam, weißt du was? Na gut, dann wir mit einer Silberlanze da rein, trifft den genau, macht den genau platt. Morgen. Dann kommst du jetzt zurück. Dann machen wir den kleinen Tanz für dich. Aber ich glaube, er der kann nicht doppeln. So, du machst 32. Verdammt! Da bringt ihn um. Außer wenn ich... Nee, wenn ich hier hingehe, dann erreicht er ihn nicht. Ne? 1, 2, 3. Ja, perfekt. Ah. Sogar gehalten, genau so war ich dort schon. Ja. Ist egal, wird so oder so nicht gedoppelt. So. aber okay, ist ja vor allem abstauben. Gerade oh, Resistenz, sehr gut. so Möchte ich dich hier platziere. Kann er nur Chloe Dings erreichen. Ja. Okay, 32 Schaden. 32 minus 9. Oh Gott. So jetzt die Situation ja. könnt natürlich ihn ja machen ne? Was genau macht das alles? vor für drei Felder einreiht, die Felder durch ein Gelände aus Wasser verwandelt. Hm. Warte. verwirkt ah, nichts ah, irgendwie ich würde gerne mal zu den anderen switchen um zu sehen schade ich gegen den mache aber ich kann ich kann nicht switchen zu denen gut wenn ich mich darüber fühle ich voll geschummelt an So okay da war aber wichtig gerade so. wenn du auch krieg willst da wäre natürlich super jetzt aber glaube ich nicht wird überleben. So, dafür müsste aber auch beide treffen ist immer so eine sache ne? hat vorhin einmal daneben da und von daher Ja, muss das. Aber ist okay, überlebt noch einen Angriff. Problem ist, Dings, kein Angriff überleben. Und ich muss da reingehen. jetzt gar nichts ne? naja, macht mich fertig du hast eine resistenz von 15 und da ist 27 Bin tot ähm. mann gibt es da nicht Das gibt's jetzt nicht mal. Äh, nur weil Butcher und einmal daneben haut, das das gibt's nicht. So, kann er eine vielleicht im nächsten Zug daneben hauen? Das mir, ist klar. ja noch bewegst so, du dich kollege ich weiß doch du kommst irgendwann auf mich los Dann zieh dich mal hier hin. da so, kannst du mal daneben auch hat er gerade gemacht Stärkungsrum. Überlebst du zwei Magieangriffe? Nee, nee. War lieb sich zwar zwar 17? Dann heißt 15. Doch wo lebst du? Alles klar. Er wird sowieso nicht beide treffen. So, ja ich habe gesehen, wie ja gerade Leute gespawnt sind. Machen wir lieber so. Okay, cool. machen wir halt so ich weiß da kommen gleich welche ja aber so versuchen wir halt mal so Ja, jetzt war ich zu Hause, ne? Guck dir das aus, ne? einer da an, So, oh, ich bin nicht vorbereitet. na so, komm her. Nein, da fehlt natürlich wieder noch ein. Dann mach ich dich eben kaputt. Ah, ah. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ist jetzt Bock hier mal zu treffen zweimal? Ja, sehr gut. nehmen oh, so muss das sein uh, Parteien, nicht schlecht so ähm. ach guck mal wer sich jetzt hier alles bewegt Die bewegen sich jetzt alle was ist das ja, aber noch wir uns von 1 vor alle Verbündete. Ich check diese Fähigkeit nicht so. Ja, du musst jetzt mal geheilt werden, ja. Ah, also, 33. 31 ja, was 38 immer sagt mir das wenn ich den typen da in der mitte erledige dass dann alle auf mich zukommen haben sie extra hier platziert Na, damit ich hier nicht reingehen kann und den abschießen kann wohl ne? lange nicht oben irgendwelche zum aus den Ecken kommen oder so ist das eigentlich ziemlich cool hier noch so du musst jetzt muss man ja gucken ja yeah. so wenn ich von Nuller band auf Soul band wechseln ne? ein physischen angefügt sie zu welchen Schaden leicht 20, 20, 20. Viel Schaden. KP 30 Prozent Schaden Okay, das ist nicht schlecht ne? aber ist jetzt gerade nicht wichtig finde ich Hab vielleicht gedacht eins davon irgendwie magie oder so oder schaden oder heilung keine ahnung so dann mal tanzen dann noch mal ein meine schon angekatzten Heilstäbe hier verbrauchen nein nein nein was eine Silberlanze da kannst du doch sicher tanken ne? hm. Ich kann sie leider nirgendwo Platzieren, oder hat sie von jemandem getroffen werden ey. Ich kann ihn abschießen, Aber ich weiß nicht, was dann irgendwie für eine Reaktion auf die Leute haben wird. Wird dann bestimmt hart getriggert, ne? So. Ich mein, kann nicht hier Packen, was ich sagen. so Ich müssen mal noch anlocken, so können sie beide denken Du machst 9 Schaden mal zwei, das sind 18. Danach hat sie äh, noch 17 AP. Das sind 33 Schaden. Das sind vier. Ja, klar, überlebt die das lange sie nicht doppelt wird. Solange sie nicht, äh, nicht gedingt wird hier. Ding ist kirchend. Ich glaube mit dem Silberschwert da reingehen, ne? Da schon wieder. teleport schuldiger was oh, what? ich habe noch nie gesehen wie tänzer feiern gegnerische tänzer irgendwie ich habe eigentlich noch nie gegnerische tänzer gesehen aber ich habe noch nie gesehen wie ein gegner Tänzer einsetzt Satt, ey, Mann. okay aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht die würden sich danach noch mal bewegen ne nachdem die ja teleportiert worden sind weil die haben ja die haben sich die immer ja keinen Zug hier irgendwie gemacht eigentlich okay nehme ich natürlich ne sich auch Namen nehmen Die Situation sieht ein bisschen gruselig aus, aber ich glaube, das ist eigentlich noch machbar. Ja. Ich glaube, wir haben noch genug Leute hier, die kümmern kann Hier zum Beispiel, in... hm, das sieht immer noch möglich aus, glaube ich. So, natürlich mit meinen Dings hier erledigen? Ja. Oh, das Seit Fire Emblem Free houses, ne? Gauntlets. Das ist normalerweise nicht so eine übliche Waffe in Fire Emblem, ne? So, oh, und ich habe ihn genau da perfekt platziert. Mit der, damit sie ihn nicht erledigen kann. So, jetzt brauche ich mir so Verstärkung ja. Doch Erika, ja. Der kampffeld fliegen. So, ich möchte ihn ja so schnell wie möglich da auf der Seite haben, der ne? überhaupt hier. Ja. Ich möchte ihn so schnell wie möglich da einpacken. So. Ah. Ja er sahnt ja heute ganz schön ab so. Warte. Nein. ein zwei drei vier ich will ja so weit wie möglich ne? er könnte den drachen hat er erledigen vielleicht so auf für eine waffe bekommt sie wenn sie Meister Axt ich will aber auch echt der maximalen Schaden mit der Silberlanze raus Ne? ich mache die stärker indem ich je mehr Schritte ich gehe und die ist schon so übelst überpowered richtig mit vierfach kaputt aller watt was für ein schaden mann ich den überhaupt noch hin oh komm mal ja sich natürlich wieder treffen ja wie sie ihn mit 91 und doch trifft ey. so warte mal ihn kann ich mit dem Sonnenbogen dagegen Ha. Oh, sehr gut unnötig aber sehr gut der hey, warte mal dann habe ich jetzt erst gesehen hey die haben verkackte edelstein dinger Auf Arm nehmen. Das hab ich ja jetzt erst gesehen, Mann. Okay. Tut mir leid, aber dagegen kann wir was machen. Nee. kann gar nichts dagegen machen. Weißt wieso. Weil selbst wenn ich jetzt hier ihn erledige, nick, nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Warte. Ah, warte mal. Ich ihn jetzt ja machen, ne? Ha. Cool. Das bringt die nicht um. Ah, da ist egal, was ich mache. Wird hier nervig gleich. Boah. Hat er überhaupt angegriffen vorhin? Okay, ich hasse... Es. So, ich kann dich erledigen. Sagen, mache ich jetzt auch. solche soll ich hier lieber wegrennen oder soll ich Na, ja, hat der hier mit. So kommt, ey. Ich verstehe übrigens nicht den Tanz, ja. und um wir die Tanz will nicht so als die jetzt noch mal was machen okay. Oh, ich sehe was hier los ist die gehen auf die verdammten dinger los ey, anstatt auf mich an meine doppelgänger losgehen ja, ist das was hier jetzt hier passiert nee, ihr geht lieber auf meine meine typen hier los meine Kristalle, aber bloß vielleicht dazu lasse. Hey, warte mal, wenn ich links eingesetzt hätte. Das ist jetzt natürlich die Frage, priorisieren priori priori die jetzt hier jemanden zu töten oder... Was hat jedes jetzt mal herausfinden? Ne, zumindest müssen wir jetzt... Raten hier. Hab ich hätte nicht ein Ding zu geben, der Krieger ist eigentlich los. Oh mein Gott, was ist hier Deswegen haben die mich vorher auch nicht angegriffen, ne? Das bringt noch nicht mal was. Die werden jetzt alle auf meine Dings hier losgehen, ne? Tja, aber mit einer P, das gibt's nicht. Es also wird wahrscheinlich schon mal passiert. So, nun... Wen könnt ihr alles losgehen? Alle. <lacht> Ich glaube, überleben, Lehmert sogar noch. Jetzt nicht so. Okay. Dann zeigt mal ja. Oh, der passiert aber mal gespannt das teleportiert ihn darüber jetzt kommt er ehrlich teleportiert bei leb ähm. okay aber niemand anders erreicht ihn leben dann sogar noch haben wir haben er hat überlebt ist klar man immer noch zu so viele gegner jemand Okay. Ja, das setzt natürlich wieder voraus, dass ich treffen. Ne? So, erst noch relativ weit entfernt. Ja, auch hallo. aus dem meisterbogen genau mm -hmm. warte was kein wegen Einer, so, warum ist dieser der hält so viel aus ne und ich treffe doch jetzt sowieso nicht hier mit das war auf ja okay, ich habe getroffen natürlich hier perfekt fest. Hm, nein, ich habe nicht mein ding dabei, meinen wirmtöter töter Oh, kannst du bitte treffen aber oh, da muss ich ja mit allen möglichen treffen egal das ist trotzdem eine menge schaden Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da nach ich den doppel gegangen oh, ja gut was nicht was ich ja gerade funktioniert So, das gibt uns noch ein paar weitere Optionen, ja? Der Butcher ehrlich mal, du brauchst mehr Treffer. So. Oh, Was? Also... Äh, das kein Ding, finde ich jetzt. was mit null schaden das sehe ich doch sehr gerne Ach so obwohl den ja. Dann wechselt sie automatisch zu ne wenn sie angegriffen wird sollte sie jedenfalls ich habe mit live schon eine Weile her dass ich live hatte okay. Nein. Na gut. Dann wir den ja noch mal an so Und jetzt warst du ins Blatt Exa. Ja cool. Ich glaube, wir sind so... Oh, Figur. Genau, als braucht sie. Mega wichtig gerade. Oh, noch mehr Figur. das kann sie ihre anderen Waffen ja einsetzen, ohne irgendwie aufzugehen gehen. Ich möchte mal kurz hier reingehen. Weil mit ihr kann ich gerade sowieso nichts machen. dass irgendjemand irgendjemanden heilen. Jemand, der es nötig hat. Du zum Beispiel. Nur falls wir hier nicht schaffen. ich überlebt der einen noch einen Angriff. Ich weiß nicht. Ich so. habe das reicht aber nicht so vom schaden ne? So wenn ich ihn hier rein ne, 43 da ist viel zu viel wenn ich ihn heile, ne? Okay, eine Sekunde, das schaffen wir da locker. jetzt erstmal hier rein, Mach Implant, ne? Ich bin abhängig vom Koop-Schlag, ehrlich. Mann. So dann haben wir dich hier rein. Ne? jetzt kannst du ja eigentlich nur noch, jetzt kannst du ja eigentlich nur noch auf die Leute hier losgehen, die jetzt hier um dich herum sind. Ne, und von dem wirst du keine ledigen Soll ich dir jetzt schon mal? kal ja ja ich habe noch die beiden so dann muss ich mit dir aber hier die Lanze erstmal auswechseln weil sonst wirst du gedoppelt ganz anstatt wird wir mit so oder so gedoppelt nein oh ja. naja Äh das sind 23 natürlich sagt genau Sind er so schnell waren warum ist er so langsam aber da steht doch um Geschicklichkeit 16 Nach Gewicht. So, dann werfe ich der Axt ab. Weg. Jetzt kann ich mit meinem Hauptcharakter angreifen. So, und er ist da gefangen. So, dann kriege ich dich noch eine Stufe runter. So. so, du dürfst jetzt eigentlich niemand erlegen können. Okay, warum? Okay, wenn er jetzt nicht irgendwo hingehen und jemanden tötet, ist das heißt okay? Ach, der ignoriert hat vollkommen geht sofort zum Links los. Na oh, ne. Okay, da muss Fogado jetzt hin. So, bei Left ist da schon mal. Das ist okay. Greifen wir weiter an. nehmen wir mal, oh, sehen wir mal, wie einfach bei Left das hier manchmal gemacht hat, ne, mit seinen, mit seinen. Äh, na oh, komm mal hier. <lacht> Nein, du greifst das nicht an. <lacht> Gerade über die halbe Karte, ja, um ihn aufzuhalten. <lacht> ja, der ist erstmal Ja, nee, vier. Schade. <lacht> Noch mehr Stärke. <lacht> Alter. Ah, was mit der kollege So, ist ja eigentlich nur noch er jetzt übrig, ne? übrig ich mich von ihm fernhalte ich weiß auch genau wie <lacht> so, erst einmal ich will darauf hoffen dass du natürlich Besser. Oh mein Gott. Ey. Jetzt will ich auf den Arm nehmen. Boah. kann er ja nur so oft daneben, Aul, Mann? mal bier das gibt es jetzt nicht mal kollege Ey. nur so oft daneben oder gibt es jetzt einfach nicht Na, komm mir ich lade meine der doppelgänger wieder auf Entschuldige, was? 95 Prozent? wenn ich mich auf den Arm nehmen? auf damit! Steh ab! halt nicht. Ey. ist mit 95 Prozent ausgewichen. Das ist eine fünfprozentige Chance auszuweichen, ey? Mit der Krise gerade. Ah. irgendjemand ah. hier erledigen? es wird bei Lev jetzt auf die dinger losgehen oder nicht ich meine damit auf die dinger losgehen ne? ja ich voll nervig gerade habe ich vergessen da alle so, äh, kleinen viecher hier erledigt Irgendwer fehlt noch oh. ähm, ich brauche Hey, warte mal, ist der überhaupt? Der hat doch Anker, ne? Aber hat nicht Einfluss auf Dings, ne? Er hat nicht da auf den Einfluss, ne? Also alles, alles, was ich jetzt machen muss, ist ihn mit dem Bogen abschießen, Langbogen, nehmen wieder da nageln geht darum ist klar wo gelangst du hinzugehen zu <lacht> <lacht> <lacht> gehen so er nein warum ist da zu wenig <lacht> Stück. Was ist das für eine Kameraperspektive? 1 oh, AP. Ja, natürlich, da kommen jetzt nicht noch einige Leute. Ne? Wer voll nervig gerade. das ist eigentlich ich noch jeder am Neben. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Okay. So, jetzt kommt er hier, ne? Und er hier. Das könnte nervig werden. Ich sehe gerade er hat zwei, das mir wir auf den Arm nehmen. So, <lacht> ich muss ihn treffen. Er hat 65%. Okay. So, ja, furchtbare auch habe ich ganz vergessen. Kombination an Angriffen, ne? Alter. Wie tanki bist du? Ich habe nur 5% Chance. Ich habe eine nur 5% Chance, meine ich. Okay, ähm. Ich kann aber bestimmt mit dir hier reinhauen, ne? Ich muss ihn eigentlich nur die ganze Zeit treffen. Kein Ding. Oh. Okay, wow. den ja, so, machen wir, lass mich mal kurz gucken. Okay. Ähm, lass mich den hier versuchen mal. Großer ether Wäre nicht schlecht. Okay. Er sagt, ich liebe euch alle. Hat er ding links mal gesagt, wie aus ist So, wir ja, warum hat er nicht links angegriffen? Warte warum hat er nicht angegriffen? Ist auf zwei Reichweite. aber ah, weil er auf die Kristalle losgeht? Theorisiert er echt die Kristalle vor mir? Wenn ich ja nicht ernst genommen oder was? Ja schon statt an an. Durch. Oh, Eber. Mist da. Ah. Muss ich mal treffen? Ne, nur so nebenbei. kann maximal 4 mal 5, 20, das ist gar zu so viel. Aber... Ich muss nur ja einiges überleben. Sie hat ja jetzt gerade eine Menge Dings bekommen. Ne? Ich weiß mal, noch was ich habe ich sagen. Ne? aber den ja. sorge immer ist auf dem weg der hilft uns hier auch noch aus für das abziehen Oh, eine menge sich gerade garantierter Treffer, aber dann muss ich natürlich gucken, ob sie überlebt. Ne, ja, wird schon überleben. Ne, hab der zweimal an 27, aber er ja, macht nicht so viel Schaden. Nicht. Ich jetzt hier reingehen? Ey. Ja, hier bei mir nicht. Hm, war eine gute Idee, ich weiß nicht. Ich kann es auch mal gerade angreifen. Ich treffe mit hier nix. Er trifft damit nichts, ja, blöd. sie eigentlich? Da Ach ja, ich auch ihn geschossen. Damit nämlich ich aber doppeln, ja. außer er bleibt natürlich da stehen, ne? Weiß ich nicht ich greift er mich ja gar nicht an. habe ich ja gerade nicht angegriffen, ne? den in dem zug schon erledigen <lacht> habe ich noch? als ich habe ihn ja helle seite der macht das nicht ist sein Name billett ausgesprochen. wenn so. man nächsten trägt ich hoffe er war genug aber eigentlich bei mit Lucina ja wir haben alle Dinger beschützt ne hier das noch neben Leben ah neun ja, Charaktere ich, ne? alle haben mindestens ein level erreicht gehen wir da rein und machen den fertig. Ja. Ich bin der bessere OC. Bin ein viel besser My Unit als. du also, hat er den gerade Ratschlag? Hat zum? jeder ich bin schon level 9 ja mal da etwas stärker geworden Okay, cool vor leisten du hast erstaunlich viele kristalle du hast einen Talisman und ein elixier vom bein das alles aber nicht so viel ich habe alle beschätzt Jetzt mir irgendwie so 20 Meistersiegel dafür geben müssen eigentlich. 120 20 Statups. よいしょ、2万アンダーズ。 er hat uns So viel Erfahrungspunkte gegeben mit eurer passiven Fähigkeit. Ich wurde aber irgendwie erklärt: Der Typ war ja ein Söldner, und dann hat irgendwie die Feier im Blenden. Den von Feiern im Frühhause sie in der Akademie gepackt, damit er einfach einige Jugendliche und junge Erwachsene hier für den Krieg vorbereitet. <lacht> Warum ist denn der auf einmal so ein guter Lehrer? habe ich noch nie verstanden. <lacht> okay das war relativ chillig ehrlich gesagt man chilliger als ich gedacht hätte die level hatte riesiges potenzial nervig zu sein aber ich fand jetzt nicht so schwierig so cool ja bin ich zufrieden mit ne Ach, schön weil nicht nach den ganzen anderen e Quest die ich in letzter Zeit gespielt habe war ich ein bisschen nervös aber war ja kein Problem so cool hier das ist eine Ruine. Da ist heißt, sind ja gute Voraussetzungen für Sigurds Nebenquest, welche auch Level 5 erfahren vorgegeben hat. So, sie war übrigens überraschend gut sie Amber, aber immer mit der silberlanze das war ja die lanze von louis ne? die, die lanze die fünf tonnen wiegt aber voll viel schaden macht die in kombination hier mit diesen ja wie also weiter ich reite desto mehr schaden mache ich das ist ja absolut killer kombi ich habe noch glaube ich von jemand anderen eine Waffe irgendwie hier ein Effekt reingepackt einen neuen Effekt, aber ich weiß nicht mehr wen oder was. Ich glaube, das war sogar Timeras Lanze. Ne. Ja, die Leichtlanze. Ich glaube, die hatte Ich hatte glaube ich von nie aber wen habe ich noch mal bekommen? Live, ne? Ich weiß, ich glaube von gott habe ich irgendwie den Waffeneffekt irgendwo drin gehabt, aber von Live hatte ich nicht. Ich glaube, Lives Effekt habe ich in leicht Leichtlanze gegeben hat mehr weil er nicht krit mehr ausweichen und zugegeben so also ja aber die leicht ist immer noch vollkommen schwach ne aber hat schwerer das kann sie ja nicht tragen ne? sie hat ja irgendwie nur eine Figur von fünf oder so das ist genau wie mein Hauptcharakter hat auch nur so eine Figur von fünf da kann auch keine schweren Waffen tragen Aber Schwerter, er benutzt ja Schwerter und Schriftrollen, die sind nicht so schwierig. Lanzen sind, Lanzen können schon etwas schwieriger sein. Von daher, wenn du da nicht eine gute Figur hast, dann äh, ja, kannst ja nichts machen. das ist wie wenn ein Axtkämpfer mit Figur, hast das wird nicht funktionieren. <lacht> Meine Äxte wiegen immer eine Tonne. Von daher, da muss ich mal ändern. Sie hat ja gerade Figur gelevelt, das ist ja schon mal gut, ne? und Live scheint allgemein auch irgendwie viel Figur zu geben, hat man gerade gesehen. Ne? Ja, irgendwie hat sie nicht so gescheint hier in diesem Kapitel, aber kommt noch ja, für mich. waren die MP, wer war gerade MVP? Ich habe gar nicht, habe schon wieder vergessen. Ne? war Ember und... Ember äh, und... Äh, na. Hier Chloe. Waren die MVPs meiner Meinung nach. Und ich merke gerade, hier sind nicht alle Charaktere vorhanden. Ich dachte mal, alle Charaktere sind hier. Im Sommer ist es halt auch so, läuft auch nicht jeder Charakter durch die Gegend. Ne? Da ist auch irgendwie so ein Limit an Charakteren, die da rumlaufen können. Ne? Hier fehlt zum Beispiel keine Ahnung. Alfred, Anna, also hier fehlen noch einige Charaktere. Hortensia. Ah, das finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte mich so sehr gefreut, wenn alle Charaktere, die ich habe, im Laufe des Spiels da im Somnial rumlaufen würden. Aber, nee, da werden die mal nicht ein paar irgendwie nicht gespawnt. Einfach nur, so ja nee, man ich Switch kann halt nicht handeln weil <lacht> ich habe mich gefreut wenn so nach und nach alle Charaktere die ich freischalte dann irgendwie da rumlaufen also jeder einzelne Charakter ne ich weiß nicht wie viele Charaktere ich noch bekomme in meiner Truppe falls überhaupt aber ich habe mir echt gewünscht wenn die alle dann rumlaufen wenn nicht irgendwie so aussortiert werden oder so ich finde die Somnil Musik so gut so, und wir haben hier ein paar Dinger. Hey, sieh da. Zeig mal. Mit willst, über was willst du denn schnacken? Geisterkarten. Das heißt Herz der Karten. Was das? Sadame. So wird auch das Lied von hier Jojo's Besonderen Adventure genannt. Sono Chino Sharame. Hey, warte mal, Chi bedeutet Blut. Das weiß ich nicht. Halt. Sono bedeutet, glaube ich, das oder das. Also Sonoshino und Sadame müssen ja irgendwie das Blut irgendwas sein, ne? Ich weiß nicht, was Sadame bedeutet, aber das Blutige irgendwas oder das des Blutes irgendwie sowas, ne? <lacht> <lacht> 新流様顔を見れ alle Augen müssen auf mich gerichtet sein. Ich muss mir Kleidung ablegen. Der Typ sieht ein bisschen aus wie Kagura. Ja, nicht Kagura, Katsura. Von Gintama. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. so nein. Katsura da. Weil irgendwie so ein Running gag weiß er nicht. In den ersten Folgen oder so. ein bisschen, was habe ich auch von Gintama gesehen? So, und ja, ich nehme mal, ist da tanzt vor alle, ne? deswegen kriegt er die ganze Zeit sofort und der hat Momente, glaube ich, ausgerüstet. Hm? hört im Hintergrund einfach nur so Yu-Gi-Oh Musik, Den <täusperten> also japanischen Soundtrack natürlich. Ich kann nicht tanzen wenn ich high bin. <lacht> das, ist wie der, das ist wie wenn er irgendwie vor jemanden ist, der gerade am Fasten ist. Komm hm? da, Mund ausgestreckt wie so eine Anaconda. <lacht> Einfach verschlungen. So. okay, ich sie da, der mit jedem, der mit jeden hier sportpunkte bekommen <lacht> schon wieder raus. 約束約束 シアダスは体型維持の こっち Ja, cool. so ich frage mich was das hier was die hier reden Wie die einfach nur so einfach nur so in der idle position da standen und darauf gewartet haben bis, sie, bis der Support anfängt Offensichtlich. Genki, ist. Das ist. Schönes, schönes Na, das ist. Aber, das ist. Das ist. Das Das ist. Mein das ist. Mein das ist. Mein Du hast einen Alpaka? Wer <lacht> war Ja, du bist der legendäre Mann. Ich bin Ich bin man fängt die Serie embassy puden an. <lacht> alles klar. wenn du was sagt. So, ich habe keine Dings hier bei aber viele charakter sind unglaublich nah dran, ja schon dabei sind würde ich sagen und mal einige charakterie ne? Ach in der arena muss ich auch noch so. ich meine nur eine habe ich irgendwie so einen komischen grün so ein komisches grünes licht dass oh. ich von meinem bund abschicken viel geld viel geld viel geld viel geld viel geld, geld, geld, geld küchlein starb, was? stab was süß du flashstab stellt gab ja ein verbündeten wieder her etwas bessere heilstab ich weiß nicht, ob mir hat gefällt, irgendwie kriegt dadurch gerade Zeit. Oh, nee, jetzt sind ich äh ich meine, die waren jetzt nicht so übelst doll, aber wenn ich jetzt schon irgendwie der heilstadt dadurch bekommen habe, indem ich eine Ration da reingepackt habe, dann <lacht> will ich gar nicht wissen, was ich noch bekomme. Wenn ich da wirklich wertvolle Sachen reinpacke. Hm ich muss so oder so zur arena ne? so. irgendwie mit dem neuesten update kann man glaube ich auch irgendwie ich glaube in der arena kann man irgendwie jetzt sachen vererben oder so also irgendwie eine funktion hat man jetzt hier freigeschaltet ich weiß nicht so, wir mal die leute die ja schon auf level 9 sind hier weiter hochleveln so, da Stimmt, weil da war ziemlich doof weil jedes mal wenn ich jetzt hier irgendwie einen charakter hoch trainiert habe dann muss ich immer zur ringkammer zurückgehen um fähigkeiten zu erben da muss ich immer hier von diesem gebiet zu dem zu der ringkammer immer zurückgehen da war ziemlich nervig, also bin ich ehrlich gesagt ziemlich gut, dass die hat genau das irgendwie da reingepackt haben. Hätten die irgendwie auf mich gehört, also ich glaube, ich habe nie im Stream äh, im Let's Play gesagt, aber er hat mich ehrlich gesagt schon lange gestört. Also, wenn man schon so nah dran, und da kann ich nur zwei Level leveln, dann verschwende ich schon wieder Erfahrungspunkte. Natürlich schon mal jetzt. Leveln. Oh. keine wir hier, wir ein bisschen Zeit sparen, würde ich sagen. vielleicht ein bisschen Zeit hier. Nächstmal wenn ich die Band Unterhaltung hier abspielen. Ich mag es über Zukunft und Schicksal zu reden. Ich habe schon gesagt. Oh mein Gott. So, Chloe und Erika, ne? Bindenschwert, hey. Das ist ein magisches Schwert? Weil... Oh, ist Da macht gar keinen Unterschied, ob man gewinnt oder verliert. Also, verstehe nicht warum das überhaupt ein Kampf notwendig ist. Aber hat sie nicht, letztens auch schon erfreien angemacht was verliebt Ein hm? magische schwert von dem blick Oh, wenn sie hochgelevelt werden werden nicht schlecht chloe so wer war noch schon hast du ausgerüstet Ike. neuen packen er kann ja schon über level 10 gehen die sache jetzt kann immer nur wenn ich level 10 im kampf erreiche dann äh, kann ich nicht weiter hochleveln. Also die band aber da mache ich dann lieber jetzt schon die auch die alle fertig gemacht hat ey. Keine, nein danke ich verschwende nicht meine zeit mit langweiligen zeugs So, werden doch selten hat die überhaupt niemand ausgerüstet? Nee, ne? Also, was sie hat auch drei, sie kann auch aus drei Reichweite angreifen. Von daher, wenn sie wahrscheinlich auch irgendwann mal Corrin ausrüsten. Ich mache mir halt einfach nur hier um irgendwie, weil nicht die Notizarbeit hier ein bisschen zu frigard. Egal, weil macht die ganzen Embleme jetzt fertig. Sehr gut. sie also wird gut mit gaii auskommen Glaube, mal hat mit seinen schülern gemacht so so wer noch wäre wen hattest du noch mal du hattest weil ja das dauert aber noch bis der ja und das sind eine menge dinger da war's Jade, Dredslin, da auch noch. Ach, nee. Und dann mal Dredzegold. Hey, ist auch in Ordnung. Bogado, du hast Corin. Da, da, da auch noch. Okay. Dann, wir lassen wir ihn hier mal in die Arena, ein bisschen Dampf ablassen. Irgendjemand, der noch so auf Level 1 ist, würde ich sagen. Da ne? findet sich gar nicht mehr so viele. Hey, Alcris. Alcris, Bonnet, Kran. So, ja, jetzt habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. Verdammt. Ich kann eigentlich so mitnehmen. Ne? Dann schicken wir in die Arena. Geben in den Wodau wurde doch mal die des mir heute die decke das sei und sie war ein paar mal noch die krippe sie hat eine meisterlands ausgerüstet aber hat keinen krebs alter warum auch am Ende mit dem Krits finishen, ne? Nach all dem. So, ah, oh, kein Dings. So, nochmal. Oh Gott. Oh, sie hat die auch Ja, aber ich jetzt so Waffenvorteil, Kritsch, schaden Alter. da. kriegt ja gar nicht. Ja von arena kämpfen nein ich war da ja ja ja ja ja ja ja ja da. ja ja ja ja ja Als gäbe es kein Morgengrauen mehr und er ist das Level 1: Da ist noch Raum nach oben. Wenn er jetzt Behendigkeit kriegt, noch mehr, noch mehr kritz und noch mehr Schaden. Ja, wollte ich sagen, wir sind ja sehr cool. Auch schon während. 出身地は白の砂漠と これは種の分けにはいかん。ということじゃ。それで、えっと、 故郷いいえ。むしろ ich と考えてくれ私 okay ist cool wann da dann zeit mit noch kommen du mir jedes mal so leid sobald wir mit kaya haben, dann wir so als heiler verfachtet sprochen dann werden meine heiler schon alle irgendwie voll hochgelevelt sein ne? ich möchte die ganze zeit hin und her switchen denen so, dann sind wir fertig. Ich fand, das dauert heute gar nicht so lange, ne? Ich meine, immer noch so dass die fünf Minuten noch vorher, ne? Also zwei Stunden. Normalerweise bin ich immer so drei, vier Stunden hier am Sitzen. na ist jetzt sehr erfrischend, dass ich mal zwei Stunden ja unter drei Stunden hier rauskomme. Okay, cool ich sagen das war's für heute in der nächsten Folge ich würde sagen machen wir auch noch hier die quest von Sigurd ne obwohl wir die schon die haben wir erst vor kurzem freigestellt von daher weiß ich nicht ob das jetzt etwas schwäger sein wird oder so keine Ahnung aber die ist auch noch Level 5 von daher würde ich sagen die versuchen man auch noch ne bringe brauche ich ja nicht ich habe keinen neuen ring keine neuen dinger ähm, ich wollte noch mal nachgucken wie jetzt bei aussieht so von effekten her ja, was der ja nur so lernen kann so und sache erwartet oder beendet die einheit den zug neben einen verbündeten kann sie ein ein finden und der unterstützung selber mit diesen verbündeten Chance in Prozent gleich Glück. Das, das ist wieder eine gefallene Funktion ja von Five im Free Houses, wo wenn man online gespielt hat, dann sieht man irgendwo, dann habe ich alles abgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt gibt, ne, Aber im Five im Free Houses war es jedenfalls so, du ähm, hattest, äh, du hattest hier na wenn du online gespielt hast dann hast du wenn du der map gespielt hast gesehen wo leute irgendwie am meisten verreckt sind also auf welchem feld hier jemand verreckt ist wenn du dann damit mit jemanden hingegangen bist von deinen charakteren dann äh, hast du äh, weil nicht ein item bekommen und erfahrungspunkte und weil nicht das fand ich immer war ein bisschen gecheatet plus zehn glück plus 12 also was ich glaube ich bringe mal auf level 10 keine ahnung das ist, das ist auch irgendwie mehr nee, ringkammer da würde ich gar nicht rein Nein. da kommen wir irgendwie so ein bisschen so hart gecheatet vor nicht nur dann weiß er zum beispiel nicht nur irgendwie ja da kann irgendwie was passieren oder so ne ja ich sollte vielleicht nicht dahin gehen mit meinem charakter weil da ist jemand gestorben also irgendjemand anders da draußen ist da gestorben an dem punkt ne? also vielleicht sollte ich da nicht reingehen das ist noch ein bisschen viel zu sehr Hilfestellung finde ich. 9 oh, ja, gerade das Level mal lieber hier, hier punkt der Kampf noch gerade so abgelaufen wäre, ne? Nein, du musst zwei kristalle haben und so viel Schaden machen. ja aber man Tut Namen nicht aussprechen konnte. Ich habe mich da Nero genannt. Niemand hat mich Nero ich ist hieß immer nur Sensei. <lacht> ja, aber das es da. War. For real, for real. Und ich würde sagen, ja, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Sigurds Nebenquest, ne? Mal, ob wir die auch schaffen, ne? Also die letzte, die war jetzt nicht so schwierig. Gut, und damit... Dann bedanke ich mich bei Ihnen, der hier zugeschaut hat Ich hoffe, euch hat der Bard gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein aber in Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. <lacht> Tschüss.